Ein Jude geht in die Synagoge und weint und weint und er weint unter mich laut und der liebe Gott fragt ihn, warum weinst du, mein Sohn? Und er sagt, ach, ich, ein ich bin so unglücklich, mein Sohn, mein einziger Sohn, ist zum Christentum übergetreten. Und der liebe Gott sagt ihm, ach, ist doch meine auch, er sagt, Gott, sag mir, was soll ich tun? Er sagt, mach so wie ich, mach ein neues Testament. Ja.